Ja, herzlich willkommen zum neunten Teil des Let's Plays zu Detroit Become Human. Ich muss heute zu einem kleinen Trick greifen, denn wir haben jetzt eine Sequenz vor uns, die sich bei der Aufzeichnung als ein Parcours entpuppt hat, und zwar mit Markus. Ich lasse diese Aufzeichnung jetzt aber schneller laufen, mit schnellerer Geschwindigkeit, so dass sie nichts verpassen von der Szene, aber ich die Zeit habe, um ein wenig über die Hintergründe noch nachzudenken, mit dem wir uns bisher äh, konfrontiert sahen. Nur ganz kurz zur Einordnung dieser Szene. Markus ist faktisch auf dem Weg nach Jericho und muss, wie man hier nochmal ganz kurz gesehen hat und muss äh, durch das Scannen unterschiedlicher äh, Graffitis ähm, einen Weg nach Jericho finden, von dem wir noch nicht wissen, um was es sich dabei dreht. Hinweisen möchte ich hier nur auf einen Aspekt, nämlich auch, dass hier die Androids eine Separate Laufspur haben und natürlich die einzigen sind, die Treppen benutzen müssen. Okay. Ja, was ähm, haben wir bisher gesehen? Bisher sind wir mehr oder weniger Zeuge geworden, ähm, dass drei sehr unterschiedliche Charaktere, nämlich Kara, Marcus und Connor, aufeinander bezogen werden. Kara und Connor sind sich das letzte Mal begegnet und Marcus versucht jetzt hier auf dem Weg nach Jericho den Weg in die Freiheit zu finden, auf einem recht abenteuerlichen Weg. Und ich bin sehr gespannt, was uns dort erwartet. Alles steuert in diesem Spiel im Moment darauf hinzu, dass wir eine mehr oder weniger charismatische Figur hier vorne sehen mit Markus, der eine Widerstandsbewegung führen wird. Und man muss eigentlich nicht so große Fantasie haben, um zu wissen, wie das hier ausgeht, nämlich, dass in Jericho schon eine Gruppe von Menschen wartet, die Markus ähm, möglicherweise in den Widerstand führen wird. Vielleicht ist tatsächlich er RA9, das hatte ich beim letzten Mal schon vermutet, und während man darüber nachdenken kann, sehen Sie hier ähm, die Vorkonstruktion von spezifischen Szenen als ein zentrales Element, so dass man geskriptete Handlungsabläufe vorher berechnen kann. Und das ist ein neues Element, was wahrscheinlich uns im Spiel noch sehr viel häufiger begegnen wird. Und die Quicktime-Events, die immer mal wieder eine Rolle spielen, ähm, auf eine neue Stufe hebt. Hier sehen Sie Jericho, das ist dieses, ähm, dieser verrostete Tanker und äh, Markus hat die Aufgabe einen Zugang dazu zu finden. Das ganze steuert mehr als deutlich erkennbar mit Markus Jericho in einem endzeitlichen Setting auf eine sehr deutliche Matrix-Referenz hin, die hier allerdings gespiegelt ist. Ähm, in Matrix ist es Neo auf Zion, der die Menschheit rettet. Hier ist es Markus auf Jericho, der die Androiden vor den äh, Menschen versucht in, Schutz zu, äh, in Sicherheit zu bringen. Ganz kurz hier der Verweis nochmal auf Kara, ähm, die geflohen ist und wir kommen gleich in die normale Spielgeschwindigkeit zurück. Was bedeuten wird, dass ab dem Zeitpunkt wieder der Originalkommentar des Let's Plays im Hintergrund läuft? Also wundern Sie sich nicht, äh, wenn ich hier einige Informationen schon an dieser Stelle vorweggenommen habe. Also, ich sag mal, bis gleich. Oh, Mann. Oh, ich hoffe, er hat sich nicht verletzt. Gut. Ich habe gerade die Entscheidung getroffen, dass ich diesen Teil des Let's Plays dann im Zusammenschnitt zusammenfassen werde. Der Weg war doch jetzt arg lang und auch neu einsprechen werde. Ja, jetzt haben wir äh, Jericho gefunden. Markus ist nicht nur auferstanden, hat äh, den Willen ähm, zur Freiheit, sondern er schließt sich jetzt faktisch dem Widerstand an. So. Ja, also das war eine etwas äh, mühselige Episode und ich bin jetzt gespannt, äh, muss natürlich in, in äh, so einem Spiel auch enthalten sein, das heißt das Auffinden eines Zu Zufluchtsortes, der tatsächlich äh, gut versteckt sein könnte und wir haben die Leute von Jericho getroffen. Jetzt mal schauen, wie es weitergeht. 6. November, also die Handlung, das ist der zweite Tag. Ja. Hank im hey, hey, hey. wie läuft's? Wie denn, man? Gehört der ja zu dir? Nur vor Hey, Hank! Wie geht's dir, Mann? Das? Hey, ich habe einen ganz heißen Tipp für dich. Nummer 5 im dritten. Der ist blickt schnell. Der Gauer kann echt richtig rennen. Willst du das setzen? das hier ist anders. 100% Okay, Henk hat eine Vorliebe für Sportwetten. Scheint auch illegal zu sein. Verdammt gut! Super. Okay, ja, sei es drum. Ja, werden wir sehen. Mal sehen, ob das Spiel überhaupt noch die Möglichkeit lässt, darauf zu kommen. Kannst du nicht tun, was man dir sagt? Du kannst mir nicht hinterherrennen wie ein Hund. Ich bin zu kollegial, wir wirklich zu harmonisch Start. eingestellt. Wir sollten das alles vergessen. Ich hoffe, das läuft mir nicht noch gegen Neu das Bein. Was sagen Sie? Hey. Lass mich in Ruhe, ich Team. Lester, ja. und ich damit klar. Aber Was du soll brauchst, er so schön sagen? Du so blöd, wie du also ich habe für mich mittlerweile die Entscheidung getroffen, dass ich wohl äh, noch einen weiteren Durchlauf äh, spielen werde. Indem ich der kalten Maschine gerecht werden werde. Okay, er mag Limonade und Burger. Okay, ihn kann ich offensichtlich auskennen. Na, was ein Wunder. Und er, was macht er? Okay. Naja. Das sind alles nicht die... Mustergültigen und nach oben strebenden Karrieren, die sich hier an diesem chicken Bürgerwagen treffen. Unter der Treppe. Aber es scheint ein Zufluchtsort zu sein, an dem keine Androiden sind. Vergiss das Ding nicht. Keine Chance. Der folgt mir überall hin. Ja, in der Tat. In der Tat. Siehst du. <lacht> so, mal sehen, ob die Antwortoptionen diesmal ein bisschen besser sind. Essen Sie häufig hier? Sprich ihn auf das Cholesterin an. Das ist echt eine gute Idee. Gary macht die besten Burger in Detroit. Sie haben gar nichts bezahlt. Gary ist ein Freund. Einer hat die andere. So ist das eben. <lacht> okay. Okay. Dann Heute Morgen, als wir die Abweichler verfolgten, warum sollte ich nicht über den Highway? Das war viel zu gefährlich. Und ich hasse den Papierkram, wenn Ausrüstung beschädigt wird. Ja. Ich habe eine persönliche Frage, Lieutenant. <lacht> warum hassen Sie Androiden so sehr? Jetzt bin ich gespannt. Jetzt kommt das zweite Mal, dass ich ihn darauf ansprechen. Aber wir kommen nicht ran. Er sagt, es ist nicht. Ja ähm, warum siehst du so dämlich aus und klingst wie der letzte Arsch? Cyberlife-Androiden sollen harmonische Beziehungen herstellen. Mein Ort Jetzt kommen wir meine sind meine an den Punkt, an dem wir beobachten können, Tja, wie die Entwickler glauben, Sie erfahren, was wir über harmonische wissen? Gesprächspartner zu konstruieren. Weit. Wir vermuten eine Art Mutation in der Software einiger Androiden, die zur Nachahmung menschlicher Emotionen führt. Klartext, bitte. Sie können nicht wirklich fühlen, sondern erhalten irrationale Anweisungen, die unberechenbares Verhalten auslösen. Emotionen machen nichts als Ärger. Die Androiden ähneln uns doch mehr als gedacht. Hm. schon mal mit Abweichlern zu tun gehabt? Vor ein paar Monaten Ein Abweichler wollte mit einem kleinen Mädchen vom Dach springen Aber ich konnte sie retten oh, du hast bestimmt deine Hausaufgaben gemacht Und du hast jetzt alles über mich rausgefunden Lüge Ich konzentriere mich auf den Fall, Lieutenant Der Rest geht mich nichts an das kommt nicht gut. Mir wurde ein Abweichler gemeldet. Ein paar also das, was wir hier gerade in dem Gespräch erlebt haben, ist tatsächlich eine Situation, eine dass wir mehr oder weniger versucht Auto, haben, einen zentralen Knotenpunkt zu lösen, nämlich was sind Emotionen und warum reagieren die Androiden in der Art, wie sie äh, äh, agieren, der Begriff, der hier von Connor verwendet wird, ist der der Mutation, das heißt verlieren. der der ja, Mutation der Software, das, das heißt eine Veränderung, die ja. sich in der Software vollzieht etwa im und dazu führt, ja. dass man irrationale Anweisungen erhält, also die sich Was rational nicht erklären können. lassen, sprich Emotionen. Hat, was, was jetzt hier ähm, Geräusche auf dieser im Italien Fahrstuhl gerade noch von äh, Relevanz war, sein, ist, dass Connor oh, Bericht oh, erstattet man, man hat, während er im Fahrstuhl steht. Das, das heißt, sein. Cyberlife wir echt mehr weiß auch von den laufenden Ermittlungen immer direkt vor Ort hm. äh, von Connor. Ähm, und es ist nicht davon auszugehen, dass das bei anderen Androiden <lacht> anders ist. Aufmachen, Detroit Police! Bleib hinter mir. Verstanden. Okay, neuer Abweichler. scheint so eine Art Checkpoint zu sein. Was zur Hölle ist das denn? Scheiße, wie das hier stinkt. So das so ist Okay. Als allererstes eine Menge Labyrinthe hier an die Wand gezeichnet. Unser ist weg. Leere Schränke. Was für eine Bude. Okay, aber die Labyrinthe sind interessant. Okay, ein Plakat. Urban Farm. Ja, da wurde viel Aufwand betrieben um das Poster. Da wird was in der Lücke dahinter sein. Schauen wir mal. Ein Tagebuch. Mit kryptischen Formulierungen. Ich brauche frische Luft. Und ähnlichen Labyrinthen. Was gefunden? Was ist das? Ich weiß nicht. Was ist das? Wohl eine Art Notizbuch, aber es ist nicht entzifferbar. Ah, Wohin führen diese Irrgarten? Warum diese Irrgarten? Kühlschrank. Ja, natürlich leer. Das ist schon absurd. Das ist ein neues Muster. Initial. Ja, aber vermutlich ja, initial hat er sich die Jacke so woanders besorgt, denn die Androidenuniform sieht anders aus. Auch hier RA-9. RA-9, RA-9. Selbes Muster, erst in der Cyberlife-Serie und dann etwas wild geschrieben. Aber die Labyrinthe sind... Eine da Idee dazu RA-9 und zwar 2471 Mal. Das, ist das gleiche Symbol hat Ortiz Android an die Duschwand geschrieben. Ja. Und Ralph. Warum sind Sie so besessen davon? Sieht aus wie Labyrinthe oder sowas. Hm. Ja, das würde uns nicht warten. Das Labyrinth wäre jetzt das Interessantere. nur was anderes Wo ist der Rest? Ich kann es nicht finden, ich kann es nicht finden. Das war schon hier. Na denn. Stuhl. Okay. Ist sind so in garant. hier noch. Ach, die LED. Da liegt sie. So. Jetzt müsste eigentlich die Kennung lesen. Modell. Das war ein recht kryptisches. Das ist die LED dazu. Seine LED ist im Waschbecken. Natürlich war es ein Android. Ein Mensch hätte diese Scheißtauben nicht ertragen. Aber minuten es nicht. Okay, hier ist nichts weiter. Dann schauen wir mal weiter, was noch in der Wohnung zu sehen ist. Okay, Der Führerschein ist gefälscht. Okay. Cool, da hat sich der Besuch RT. gelohnt. Es steht also für diesen falschen Namen. Er hat sich also einen falschen Pass besorgt. Was haben wir hier? Vogelkäfig. So, da hat jemand draufgefasst, gefasst. Das sieht zumindest wie eine Hand aus. Handabdruck frisch. Fehlt noch ein drittes. drittes Indiz. Wo ist es wohl? Das Kabel. Tür und jetzt versucht er sich zu verstecken, und zwar indem er da hochläuft. Okay. Ja ich bin gespannt. wir wissen dass er da ist. Ich denke, sind wir nochmal die Tauben beschäftigt. Das war auch Okay. Genau, jetzt steige ich da hoch. Diese ist ein Taubegriff. Worauf wartest du noch? Hinter Es gibt kein Event und es kommen. Ich hoffe mal, dass ich das schaffe. Gut, okay. okay. So, wo? Verdammte Spieler von mir, dass ich weiter renne. Ich habe es nicht gemacht. Ich, jetzt, ich hätte persönlich mich jetzt entscheiden müssen, weiter zu rennen. Das habe ich nicht gemacht, weil ich auf das Spiel gewartet habe. Ah, oh, oh, Das ist eine raffinierte, raffinierte Schon okay. Schon okay. Ist egal. Wir wir Möglichkeit, kommt weit. um faktisch Gott, zu zeigen... Wir. Das ich ja, als ist Spieler hier hätte aktiv Tag. werden müssen und ich habe nicht damit gerechnet, was? weil ich auf den quick time gewartet habe. Das heißt, auch schon so entsprechend oh, kommuniziert bin. Und dadurch habe ich an der Stelle versagt, wenn man das als Maschine überhaupt kann. Okay, das Nest, aber im wahrsten Sinne. Und es hätte noch eine andere Möglichkeit gegeben. Offenbar. <lacht> Obwohl, da hätte ich schon an der Stelle etwas anders machen müssen. Rupert aus den Augen verloren. Ja, ich habe ihn aus den Augen verloren. Ich bin nicht gerannt. Ich habe äh, auf das Quicktime-Event gewartet, wie eine Maschine auf den nächsten Befehl. Ja, ähm, das soll es für heute gewesen sein. Wir sind nicht so viel weiter gekommen gefühlt wie in den letzten Folgen. Also das Spiel hat das Tempo äh, etwas zurückgenommen. Stattdessen haben wir Markus verfolgt auf dem Weg nach Jericho, ähm, wo er seinen neuen Platz findet. Und konnten Hank und Connor bei der Lösung eines weiteren Falls, will ich jetzt nicht sagen, unterstützen. Obwohl Connor hier als Maschine versagte woran, ich als Spieler nicht ganz unschuldig bin, denn ich habe in einer bestimmten Situation auf ein Signal gewartet des Spiels, das nicht kam und wo es mich hier als Spieler ins Leere laufen lässt, eine sehr interessante Möglichkeit, um diese Wechselwirkungen anzuzeigen zwischen Mensch-Maschine Interaktion die mehr oder weniger mich als Mensch, als Spieler eines Androiden, darauf hat vertrauen lassen, dass die Software mir ein entsprechendes Signal gibt, damit ich eine bestimmte Eingabe tätige. Ähm, sehr raffiniert kam mir in dieser Art und Weise und in dieser Dichte in einem Spiel dieser Art so auch noch nicht vor. Gut, ich bin gespannt, wie es weitergeht und ob... Connor seinen Weg konsequent in Richtung Abweichler fortsetzt, also es deutet sehr vieles darauf hin. Neu als Element zu RA9 ist aufgenommen ähm, das Labyrinth mit einem kryptischen Tagebuch. Rupert Travis, wie er hieß, äh, mit gefälschten Dokumenten, scheint schon sehr viel weiter gewesen zu sein als der Android bei Ortiz und auch Ralph. Ähm, und möglicherweise kommen wir dem Kaninchenbau immer näher. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ich würde mich freuen, wenn Sie wieder zuschauen.